Wie ist der Baustein zur Themenvergabe in OpenOLAT aufgebaut? Zunächst mal sieht man hier wieder in meinem Testkurs, wie so ein Themenvergabebaustein aussehen kann. Ich habe hier drei Themen angelegt und die Studierenden können sich da einfach einwählen, indem sie hier auf Wählen gehen und können auch wieder rausgehen, wenn sie ein Thema wieder abwählen wollen. Wenn ich also hier von meiner Besitzerrolle in die Teilnehmendenrolle wechsle, sehen Sie, es sieht genauso aus, wie es mir auch als Besitzer angezeigt wird. Ich wechsle zurück in die Besitzerrolle und wir schauen uns das Ganze mal kurz im Kurseditor an. Dafür über Administration in den Kurseditor wechseln. So neben den üblichen ähm, Bausteinen ähm, bzw. Tabs hier oben Titel, Beschreibung, Sichtbarkeit und Zugang hat man hier zunächst mal die Konfiguration. Der erste Punkt, den man hier festlegen kann, ist, ob eine Anzahl von Themen pro Teilnehmer festgelegt sein sollen. Das heißt also, sollen sich die Leute für ein Thema einwählen, zum Beispiel für ein Referat oder eine Musterlösung, die oder das sie in dem Semester erstellen sollen, oder sollen sie sich für mehrere einwählen. Wenn man da das limitieren möchte, kann man hier eben die Zahl eintragen. Dann kann man Themenverantwortliche definieren in diesem Baustein und hier kann man dann auswählen, ob diese Themenverantwortliche die Teilnehmer akzeptieren müssen. Was bedeutet das? Wenn man das anklickt, heißt es, dass eine Anmeldung durch einen Teilnehmenden immer nur provisorisch ist, solange bis der oder die Teil Themenverantwortliche diese Person bestätigt. Dieser Themenverantwortliche ist man per Voreinstellung natürlich erstmal selber als Kursbesitzerin oder Kursbesitzer und kann, man kann allerdings auch andere Teilnehmende als Themenverantwortliche definieren, wenn man das möchte. Es wäre also dann äh, sinnvoll, wenn man sagt, okay, die Studierenden können zum Beispiel auch sich selber Referatsthemen ausdenken, können diese dann dort einstellen in den Themenvergabebaustein und können dann andere Studierende in diesen Baustein mit reinnehmen. Dann wäre sozusagen dieser Fall ähm, passend, dass man Themenverantwortliche definiert. Im Standardfall, dass man selber als Dozentin oder Dozent die Themen definiert, braucht man ähm, dieses Häkchen dann logischerweise nicht. Falls man es aber machen möchte mit den Themenverantwortlichen, kann man dann hier nochmal ähm, festlegen, ob die Leute dann, äh, sobald sie durch den Themenverantwortlichen akzeptiert wurden bei einem Thema, bei den anderen Themen rausgenommen werden sollen. Das würde also dieses Häkchen hier bedeuten. Übrigens, falls Sie diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten nochmal in Ruhe nachlesen wollen, ist es bei jedem Baustein immer möglich, indem man hier einfach auf die Hilfefunktion klickt. So, hier unten kann man noch ein paar zusätzliche Informationen reinschreiben und hier unten kann man dann auswählen, ob es zu den Themen jeweils Einschreibetermine und Abgabetermine geben soll. Also da könnten Sie also den Zeitraum einschränken, in dem die Teilnehmenden sich für bestimmte Themen eben einschreiben können und in denen sie bestimmte Themen abgeben können. Wenn man ähm, das nicht braucht, einfach die Häkchen hier wegnehmen und fertig. So, dann gehen wir weiter zu den Themenverantwortlichen. Da geht es eben darum, wie ich gerade schon ähm, angedeutet hatte, wenn man nicht nur selbst als Kursbesitzer Themen definieren möchte, sondern auch anderen Teilnehmenden die Möglichkeit dazu geben möchte, dann kann man das hier tun. Dann gibt es die Teilbausteine. Dort kann man definieren, ob bei den einzelnen Themen jeweils auch ein Abgabe- und ein Rückgabeordner dabei sein soll oder nicht. Und man kann dann noch ähm, definieren, was bei der Abgabe passiert. Äh, üblicherweise kann man, oder ich mache das meistens so, dass ich dann hier bei, dem, ähm, bei der Abgabe auch eine E-Mail versenden lasse. Und da steht dann so ein Standardtext drin, Hiermit wird bestätigt, dass die Person die und die Datei ähm, hochgeladen bzw. eben abgegeben hat. So, also das ähm, äh, zum Themenbaustein. Wir gehen nochmal kurz zurück zu, ähm, zu, der, zu der allgemeinen Ansicht. Also Themenvergabe. So ist es so eben äh, die Hauptansicht, dass man hier ähm, sieht, wie viele Leute ähm, können eben in ein Thema reingehen. Und das wollte ich gerade nochmal zeigen, wenn man jetzt auf ein Thema drauf geht, was man angelegt hat, indem man hier oben auf Thema erstellen geklickt hat. Das muss man also nicht im Kurseditor machen, sondern hier direkt im Kurs. Und dann habe ich äh, ein Thema angelegt und dort kann man dann auf Thema Editieren gehen und da kann man dann noch eine Beschreibung eingeben und vor allem eben dann Anzahl, die Anzahl der Plätze limitieren. Also wie viele Leute sich in dieses Thema einschreiben können, habe ich jetzt mal hier auf drei Personen gesetzt, ob die Personen sich ähm, abmelden äh, dürfen von einem Thema, für das sie sich einmal angemeldet haben und dann hier noch ein Häkchen, ob man eine E-Mail-Berechtigung, eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen möchte als Kursbesitzerin, wenn da Personen sich ein- oder austragen in so ein Thema. So, soweit zum Themenbaustein. Viel Erfolg!